Ja, herzlich willkommen ähm, zu unserem gemeinsamen Workshop ähm, zu Memes in der Lehre. Sie müssen nichts wissen über Memes, damit Sie hoffentlich ähm, was mitnehmen hier aus diesem Workshop. Es ist nicht, also natürlich ist es toll, wenn Sie schon mal vielleicht selbst Memes produziert haben oder Sie ja vielleicht auch schon mal an der Uni irgendwie zumindest wahrgenommen aber ähm, was Sie heute von uns bekommen, ist hoffentlich ein bisschen Lust und aktives Ausprobieren von einem Genre, was für Studierende durchaus sehr relevant ist. Ähm, wir werden uns ganz kurz selbst vorstellen und dann mit Ihnen die Agenda durchgehen und dann Ihnen einen kleinen Input liefern. Aber vielleicht will Herr Spielmann das... Ja, zu dem Kilroy, den Sie links oben schon auf der äh, Folie sehen. Das ist äh, meines Erachtens das erste wirklich bekannte Meme in dem, im, im 20. Jahrhundert gewesen. Äh, man munkelt, dass äh, Kilroy zum ersten Mal 1939 aufgetreten ist in äh, US-amerikanischen Häfen und äh, auf US-amerikanischen Schiffen dann zu sehen war. Und im Zuge des Zweiten Weltkriegs hat das dann hier nach Europa geschafft und ist dann auch in Europa äh, immer häufiger in Erscheinung getreten. Ab 1942 äh, hat ihn die britische Armee übernommen und hat ihn immer an ausgefallenen Orten in Europa ähm, an Wände und sonstige Gegenstände äh, aufgetragen. Die, die US-Amerikaner hatten sich... Äh, quasi so einen Sport gemacht, dieses Graffito, ähm, wie gesagt, an exponierten Orten zu produzieren. Ähm, es war dann so ein Insider-Gag äh, im in Europa der Nachkriegszeit. Kilroy war immer derjenige, der schon da war, bevor die US-amerikanischen Soldaten dorthin gekommen sind. Und äh, es lassen sich Überschneidungen und Wechselwirkungen mit anderen grafischen, Elementen der Populärkultur festmachen und äh, diese Wechselwirkungen, gerade auch mit populärkulturellen Inhalten, machen Kilroy zum ersten Mem im 20. Jahrhundert. Wie Memes genauer funktionieren, da gehen wir gleich noch drauf ein. Genau, vielleicht damit Sie es wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Jetzt hast du, glaube ich, irgendwie die Haltung, die Haltung ist weg. Ach ne, da oben ist noch, okay. Ähm, mein Name ist Stefanie Dreifürst. Ich habe äh, zehn Jahre lang das Schreibzentrum an der Goethe-Uni aufgebaut und geleitet. Mittlerweile baue ich auf und leite das Academic Writing Center, also dasselbe im Grunde auf Englisch. Und Herr Spielmann, lange Jahre jetzt auch wissenschaftlicher Mitarbeiter am Schreibzentrum mit dem Spitznamen The Meme Machine, Daniel Schwülmann hat Memes am Schreibzentrum eingeführt und auch ähm, ja, dafür Sorge getragen, dass ich mich relativ intensiv irgendwann angefangen habe, mich mit diesem Genre zu beschäftigen. Und ähm, damit es auch für Sie fruchtbar wird, ähm, werden wir Ihnen heute eine sehr kurze und sehr kleine Definition ähm, des Genres liefern, ähm, ganz klassisch, geisteswissenschaftlich sozusagen, dann ein bisschen drauf schauen, warum Memes in der Lehre eigentlich eine gute Idee sein können und ähm, Ihnen ein bisschen eine nicht-repräsentative Studie, die wir am Schreibzentrum betrieben haben, ähm, wie Memes denn auf Studierende überhaupt wirken, vorstellen und dann der Hauptteil des Workshops tatsächlich, warum es auch Workshop heißt, dass Sie selbst in die aktive Meme-Produktion einsteigen. Wie gesagt, ganz niedrigschwellig, wir erklären Ihnen das alles, ähm, haben den Workshop erfolgreich schon dreimal durchgeführt und alle Teilnehmenden haben hinter ganz tolle Memes produziert. So, um Ihnen so einen ganz kleinen Einblick zu geben, die Definition in Merriam-Webster, wo steht einfach, dass es bei Memes, also auf Deutsch würden wir da eher Memen vielleicht sagen, sich um eine Idee handeln kann, eine Verhaltensweise oder ein Stil, der sich von Mensch zu Mensch weiter verbreitet, innerhalb, und das ist auch ein Merkmal äh, meistens eines Kulturkreises. Ähm, das heißt, ein Meme wäre zum Beispiel, dass die Studierenden nach Ende der Vorlesung mit ihren Fingerknöcheln auf die Tische klopfen. Oder die Art, wie wir unsere Schnürsenkel hier binden. Das wäre schon ein Meme. Das ist wahrscheinlich nirgendwo aufgeschrieben, sondern das trägt sich von den Eltern auf die Kinder weiter und also Memes sind sozusagen nicht nur witzige Bildchen mit Text, sondern können eben auch verhaltensweisend sein. Internet-Memes oder i-Memes, ähm, spezieller gefasst, und das sehen Sie hier, ähm, sind, haben, haben so drei Elemente, könnte man sagen. Das besteht in einer Oberzeile, ähm, einem mittleren Bildteil und einer Unterzeile. Ich als frühe Neuzeitlerin, mir ist irgendwann aufgefallen, die starken Ähnlichkeiten von... Memes mit frühneuzeitlichen Emblemen, die im Humanismus sozusagen eine virale, ein virales Phänomen waren. Das hat mich auch gar nicht mehr in Ruhe gelassen und ich habe dann irgendwann dazu ein bisschen geforscht und auch einen ähm, Beitrag publiziert, den kann ich Ihnen nachher mal zeigen. Falls Sie daran Interesse haben, können Sie sich den im Netz mal anschauen. Sie sehen unten dann noch ein bisschen Ergänzung der ähm, Definition, dass wie es bei Memes oft nicht nur mit Einzelbildern zu tun haben, sondern sogenannten Image-Makros. Also das sind so ganze Serien, wo immer das ein und dasselbe Bild eine Vorlage liefert und dann mit unterschiedlichen Texten weiterverbreitet wird. Kann sich aber genauso um ein Video, ein GIF oder wie auch immer eine Webseite handeln oder einfach nur ein Wort oder ein bestimmter Ausdruck, was wir zum Beispiel jedes Jahr sehen, wenn zum Beispiel das Jugendwort des Jahres gekürt wird. Das sind so Wörter, die sind dann auf einmal irgendwie modern und werden immer wieder verwendet. Praktisches Beispiel. Ähm, hier die image Marco series High Expectations Asian Father. Also das ist ähm, die Definition ähm, auf Know Your Meme. Also falls Sie ein bisschen historisch gucken wollen, wie ist dieses spezielle Meme entstanden, was ist seine Geschichte, da auch da gibt es im Internet eine Seite, die Know-Your-Meme heißt. Da kann man dann nachlesen, dass es sich bei, diesem, äh, bei dieser Series um einen typischen Stereotypen, asiatischen ehrgeizigen Vater handelt, der seine Kinder dazu animiert, sich an der Uni anzustrengen und möglichst gute Leistungen ähm, zu bringen. Ein weiteres Beispiel, das ich neulich mal gemacht habe, ja, ja, sorry, <lacht> Danke. ist äh, dieses kleine Baby-Faultier, ähm, was alle niedlich finden und um, so ein kleiner Pun, also Procrastination, um, als etwas, was auch viele Studierende kennen im Schreibprozess. Man wartet viel zu lange und produziert nichts und dann hat man nur noch zwei Tage Zeit und setzt sich hin und muss so überfallsartig irgendwie seinen Text schreiben. Um, oder hier dieses One does not simply walk into Mordor, also ein Zitat aus Lord of the Rings, um, da sehen Sie auch hier schon, die obere Zeile bleibt immer gleich, One Does Not Simply, also man macht irgendetwas nicht und die Unterzeile darf hier immer verändert werden, in diesem Fall Read Foucault Over the Weekend oder auf der anderen Seite sehen Sie auch einen Vergleich von Foucault und Adorno, also es sind sozusagen nicht nur immer so ganz fremde Themen, sondern auch durchaus die hohe wissenschaftliche Literatur, die, zum Gegenstand von Memes ähm, werden kann. In dem Fall eben Foucault und Adorno. Weitere kleiner Strip sozusagen, wo so ein bisschen auch mit den Stereotypen Meinungen über diese äh, hohen Autoren gespielt wird. Also man sieht ein Bild, wo Heidegger lächelt oder Adorno am Strand sitzt, in einem Strandkorb oder Foucault Haare hat oder Slavoj Žižek nichts Seltsames macht. Finde ich auch sehr, sehr schön. Sie sehen hier schon, das können eigentlich nur Leute produzieren, die dann auch tatsächlich diese Haltungen oder Positionen dieser Autoren kennen. Und das spielt so ein bisschen an, dass Memes, wie schon damals im Humanismus, als es um Embleme ging, die kann man nur produzieren, wenn man sozusagen zur In-Group gehört und sich so ein ganz kleines bisschen mit diesen kulturellen Referenzpunkten auskennt. Und das findet man auch nur witzig, wenn man irgendwie diese Autoren irgendwie mal zumindest einmal gelesen und dann nie wieder oder so. Also das sehen Sie schon, muss man ein bisschen verstehen, um das produzieren zu können. So, jetzt geht es so ein bisschen darum zu gucken, warum ist es eigentlich, könnte es eine gute Idee sein, Memes in der Lehre anzuwenden. Also weil das die Studierenden kennen als Genre und die das eigentlich tagtäglich tag auf Social Media sehen. Führt es so ein bisschen dazu, dass es erstmal einen kleinen Moment der Irritation gibt, weil Studierende das erstmal nicht in der Lehre erwarten? Dadurch, dass sie aber mit dem Genre bekannt sind, reduziert es so ein bisschen die Schwellenangst, vielleicht vor, kann man sagen, großen Themen, Menschen, Namen oder Konzepten, Theorien und so weiter. Das heißt, durch Memes schafft man so ein bisschen, einen Anknüpfungspunkt zur alltäglichen Lebenswelt von Studierenden und ähm, holt sie auch so ein bisschen da ab, wo sie vielleicht gerade sind. Ähm, wie wir Memes oft einsetzen ähm, in der Schreibforschung oder der Schreibpädagogik ist, dass wir mittels Memes so basale Konzepte, Ideen, Haltungen ähm, aus unserem Fachbereich sozusagen transportieren können und das auf eine visuell angenehme, witzige, leicht zu rezipierende Art und Weise. Mhm. Man kann Memes aber sozusagen, man kann sie selbst produzieren, aber man kann Studierende auch dazu anregen, dass sie wiederum sich aktiv damit auseinandersetzen, nämlich zum Beispiel mit relevanten Inhalten aus dem Seminar, das sie gerade besuchen ähm, ja, oder bei sozusagen als Vorbereitung für ähm, Lektüre, für eine Diskussion im Seminar. Und wenn man Memes ernst nimmt, und das tun wir, ähm, sind es tatsächlich nicht so, alltägliche Dinge, die man mal eben so schnell macht, sondern wenn man es wirklich anleitet, sind es anspruchsvolle Schreibaufgaben. Also man kann es schon als eine Schreibaufgabe auch verstehen, die Studierende dabei unterstützt, zum Beispiel Positionen besser nachzuvollziehen, die in Texten komplexen Forschungsbeiträgen zum Beispiel aufscheinen oder eine eigene Haltung zu einem Thema zu entwickeln. Das sind einige Aspekte, die wir als relevant ansehen. Witzigerweise gab es auf Twitter in Vorbereitung auf diesen Workshop eine Diskussion. Es ist Frau bündgens kosten die gerade eine Professur auch hier in Frankfurt hat, die Werbung gemacht hat für diese Veranstaltung und wo dann eine wissenschaftliche Mitarbeiterin gesagt hat, ja, ja, ach wie innovativ so, also so ein bisschen eher kritisch. Herr Spielmann dann darauf antwortete und sagte, ja, ist ja spannend, du findest es offensichtlich nicht so innovativ. Ähm, kannst du das vielleicht so ein bisschen genauer ausdrücken? Und ähm, Ich habe sozusagen den Rest des Threads nicht mehr abgezogen, hier für die Präsentation, aber wo es dann darum ging, ähm, dass wir gesagt haben, ja, Memes sind teilweise für die Studierenden schon so ein Stück weit abgefrühstückt, ähm, aber man muss es eben anders einsetzen, damit es sozusagen wieder fruchtbar wird. Ähm, man kann, wenn man sozusagen den Fokus wieder ein bisschen ähm, rauszieht, Memes schon als einen Teil auch der im Moment sehr ähm, stark vorherrschenden Remix-Culture sehen, also wo Menschen sich bestimmte Bilder, ähm, populäre Bilder zu eigen machen und mit neuen Bedeutungen belegen. Das ist ein komplexer Vorgang, ähm, der auch der näheren Betrachtung absolut lohnt und was ich vorhin schon ein bisschen angedeutet habe, dass wenn man das erfolgreich machen möchte, also gute Memes produzieren möchte, dass man diese Teilelemente des ursprünglichen Kontextes verstehen muss, als auch sozusagen eine neue Wirkung ähm, sich ausdenken und das dann auch praktisch umsetzen. Ähm, Belshaw hat ähm, 2012 so einen TED-Talk gehalten, den ähm, ich mir mal angeschaut habe, wo es darum geht, dass er sagt, es geht heute darum, Menschen zu so einer Critical Multiliteracy zu führen, also einem kritisch informierten, versierten Umgang mit unterschiedlichen ja, Literacy im Sinne von Lesen, Schreiben, Denken und dass er ein paar Kennzeichen angeführt hat, woran man sozusagen eine gelungene Critical Multiliteracy festmachen kann und das also nicht lapidar und irgendwie ganz einfach ist, sondern tatsächlich auch einer intensiven Auseinandersetzung und eines intensiven Lernprozesses bedarf. Ich plädiere immer gerne dafür, dass man, wenn man Studierende sinnvoll einführen möchte, in Themen in seinem Fach, das anhand gut designter Aufgaben tut und diese Aufgaben tatsächlich auch austeilt. Nicht so schreiben Sie mal eine Hausarbeit zum Thema X, da lernt man nicht so viel dabei und da sind viele Stolperfallen und die Ergebnisse oft nicht so, wie man sich das wünscht. Nach dem Scaffolding-Prinzip, also dass man sozusagen erst so ein bisschen mehr Hilfestellung gibt und das dann im Laufe des Semesters und des Studiums so ein bisschen rückbauen kann, bietet es sich an, gut designte Schreibaufgaben sich zu überlegen bei denen Studierende sich hier in diesem Fall zum Beispiel Gedanken machen, wie funktionieren eigentlich akademische Genres, die eher textbasiert sind und wie funktionieren im Unterschied dazu eher bildbasierte Genres wie Memes. Denn die können auch argumentieren, aber eben auf so einer anderen, eher visuell konnotierten Ebene. Es gibt viele schöne Beispiele auch im Netz, dass Studierende sich die Subgenres, die es bei Memes gibt, aneignen und sich Gedanken darüber machen, welche Wirkung die haben und das dann aktiv zum Beispiel auf die Texte im Seminar oder die Themen anwenden. Und so eine Leitfrage kann eben sein, wie verhält sich die visuelle Rhetorik von Memes zur klassischen, akademischen, textbasierten Argumentation? Wo liegen die Grenzen von Memes als einer Form des kritischen Arguments? Das sind durchaus anspruchsvolle Fragen, die sehr weit entfernt sind von diesen ganz rein spielerischen Ja, mir ist jetzt irgendwie gerade danach und ich mache mal ein Meme. Situation. Ich habe dann auch noch ein paar Beispielen auf Twitter noch weiter gesucht, wo Lernende an Universitäten berichtet haben, wie das für sie funktioniert hat. Also hier eine Lernende, die also eher Mittelalter-Spezialistin ist und die gesagt hat, dass sie in der letzten Sitzung ähm, ihres Seminars, wo es um Frauen im Mittelalter ging, ähm, die Studierenden gebeten hat, Memes zu produzieren, die ein Stück weit ihre Lernprozesse oder Aha-Momente in diesem Semester widerspiegeln und ähm, sie dann wiederum diese Memes genutzt hat, um Twitter zu fragen, wisst ihr, worauf die anspielen? Also könnt ihr unsere Leseliste rekonstruieren, allein durch einen Blick auf diese Memes. Ähm, und weil sie den Hashtag Medieval Twitter benutzt hat, sind auch ganz viele frühe Neuzeit- und Mittelalter-Leute, die das dann sehen und ein bisschen mitraten, ähm, was es denn hätte sein können, was die Studierenden da für Texte gelesen haben in diesem Seminar. Es ist jetzt auch total irrelevant, ob Sie verstehen die Referenzpunkte, diese, diese Artikel. Ähm, wichtig ist, dass man sieht, es werden sozusagen eingeführte, bekannte makro series benutzt und die überlegt, sozusagen überdeckt mit ähm, den akademischen Inhalten aus diesem Seminar und das hat für die Studierenden ähm, total gut funktioniert. Oder hier eine Studentin, die, äh, ich glaube... Biologie studiert und die ihren Lernenden missverstanden hat. Also Der ist auch auf Twitter und sie zitiert ihn hier und sagt, ähm, er hat eine Aufgabe gestellt, wo es darum ging, dass man extra Punkte sammelt, wenn man ähm, Micro-Meme twittern würde. Und was sie verstanden hat, war, dass sie überhaupt alles in Memes packen soll und ähm, produziert dann sozusagen mehrere äh, Memes und ähm, hat ganz schön dadurch gezeigt, dass ähm, manchmal diese senderempfänger kommunikation zwischen Lernenden und Studierenden auch mal produktiv in die Hose gehen kann. So, hier jetzt als Abschluss der, dieser Phase, ähm, würden, das ist eine ausformulierte Schreibaufgabe, die ist auch ein bisschen komplex. Können Sie das alle lesen, weil dann würde ich Ihnen mal zwei Minütchen geben, um sich das mal durchzulesen. Oh. Klar. Also, alle also diese Bezeichnungen, da haben Sie feste Bilder im Kopf. Dazu. Diese? Wie gesagt, ist alles genau. Das ist total normal und es ist auch gar nicht schlimm. Ähm, was man also auf der meta Metaebene hieran sieht, ist, dass die Lernende, ähm, die diese Schreibaufgabe gestellt hat, sich offensichtlich selbst sehr gut auskennt mit diesen macro image series also mit diesen. Also zum Beispiel, äh, was wir nachher, glaube ich, auch noch mal, was Sie schon gesehen haben, ist dieses High Expectations Asian Father, zum Beispiel. Oder nachher sehen wir noch ein Beispiel für das Success Kit oder den Condescending Wonka. Ähm, was sie hier tut, und das ist ein Kurs für StudienanfängerInnen, ähm, ist, dass sie den, und das ist, was, was ich mit Scaffolding meinte, sie, sie machten relativ klare Vorgaben, was sie tun sollen. Und sie gibt auch vor sozusagen diese Einzelaufgaben, die unterschiedlichen Schritte und sie gibt so ein bisschen diese Kategorien vor und daraus können die auswählen. Das ist für Studienanfängerinnen leichter, als sozusagen so ganz frei ähm, alles aussuchen zu müssen. Und wozu sie sie animiert, ist, dass sie sozusagen genauer hinschauen und gucken, was für eine Wirkung haben diese Memes, in, warum passt es jetzt vielleicht hier ganz gut, diese Kategorie mit diesen einzelnen Series und es geht eben nicht nur darum, diese Meme-Series zu analysieren, sondern so einen Vergleich aufzumachen, wie funktionieren akademische Genres, wie funktionieren nicht akademische Genres und warum kann man das ganz gut vergleichen. Und sie kündigt schon an, dass sie selbst da auch noch ein bisschen Forschung betreiben müssen. Also es ist sozusagen schon eine anspruchsvolle Aufgabe, aber wie ich finde hier eigentlich ganz gut beschrieben, dass sie die unterschiedlichen Schritte und Ziele sehr klar markiert. Ja, gerne. Ja, ich habe jetzt auch schon gesehen, dass ich äh, aus dem Java schon so einiges kenne, weil es da immer noch wieder umgeht. Super. Aber angenommen, ich würde mich jetzt an der Produktion beteiligen wollen, dann würde ich ja. den Overly Man-Design -Man -Man nehmen mhm. und würde da ein Bild reinsetzen. Also mhm. ich als also Medienproduzent würde da ein Bild reinsetzen. Ähm, kommt dann noch so eine Zeile unten hin, die mir auch aussehen Genau. Genau. Also die. die wenn, wenn Sie aktiv Memes produzieren sollten, das ist jetzt hier im Moment, glaube ich, gar nicht der Fall, sondern es geht eher darum, ähm, diese einzelnen Series zu analysieren in ihrer Wirkung und wie die argumentieren, wie die funktionieren. Ähm, wenn Sie es selber machen würden, würden Sie sich, wenn das Teil der Aufgabe wäre, ein Genre aussuchen und sozusagen selber aktiv einsteigen unter einer bestimmten, ja vielleicht irgendwie... Thema noch mal, was vorgegeben ist oder was Sie relevant finden. Wenn wir gerade dabei sind, gibt es noch mehr Fragen zu dem, zu dieser Aufgabe. Das aber erst normal, das Setzen lassen. lassen. Genau. Ähm, das ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, das produziert, also so eine Schreibaufgabe für Studierende produziert man ja jetzt nicht in fünf Minuten. Das ist schon auch wiederum anspruchsvoll. Ich selber, also wenn Sie da Bedarf haben, bin auch ansprechbar. Ich mache das auch ständig. Ich helfe, unterstütze Lernende dabei, in ihrem eigenen Fach gute Schreibaufgaben zu entwickeln. Das ist in den USA gang und gäbe, aber da ist sozusagen auch die Schreibzentrumskultur schon sehr viel länger und sehr viel eingebürgerter. Aber erfahrungsgemäß, je klarer man für Studierende äußert, was sie tun sollen und was die eigene Erwartungshaltung dabei ist, desto besser funktioniert das. Und es ist viel schwerer, sowas misszuverstehen als eine Anweisung wie ja, schreiben Sie mal ein Essay oder machen Sie mal eine Hausarbeit oder so zum ja. Thema X. Ähm, Gab es noch Fragen? Okay, dann würde ich nämlich jetzt an meinen Kollegen übergeben. Ja, ähm, zur Frage, warum wir im Schreibzentrum überhaupt angefangen haben, Memes einzusetzen, ähm, erzähle ich Ihnen kurz die Geschichte unserer meme -Türen. Wir sind als Schreibzentrum verortet im IG Farbenhaus unten im Keller. Das IG Farbenhaus ist groß, die Gänge sind lang, die Wände sind weiß, die Türen sind weiß, alles ist doch recht uniform. Und ähm, wir als Schreibzentrum haben gesehen, dass an unseren Türen regelmäßig die Studierenden zahlreich vorbeilaufen, auch die Lernenden, weil gegenüber von meinem Büro ist ein Validierungsautomat für die Goethe-Card und das bringt mit sich, dass regelmäßig da Leute vorbeilaufen. Und dann habe ich mir gedacht, das wäre doch schön, wenn diese Leute, die regelmäßig vor unseren Türen vorbeilaufen, auch zur Kenntnis nehmen würden, dass wir da das Schreibzentrum sind und dass man uns ansprechen kann, wenn man eine Schreibberatung möchte oder als Lehrperson Feedback auf Schreibaufgaben oder Ähnliches. Und dann habe ich irgendwann angefangen, die uniform weißen Türen weniger uniform zu machen. Ich habe mit einem Meme angefangen und ich fand das dann schon ganz neckisch. das war ein Meme auf der Tür, es war schon mal ein Anfang, aber es sollte nicht bei einem bleiben. Und es sollte auch nicht bei einer Tür bleiben. In relativ kurzer Zeit sahen dann beide Türen von dem Büro aus so wie diese Tür hier und wenn wir in unseren Büros saßen und gearbeitet haben, haben wir des Öfteren gehört durch die geschlossene Tür, dass Studierende vor diesen Türen stehen und sich offensichtlich äh, amüsiert fühlen, weil ähm, durch die geschlossene Tür man das äh, Gelächter eben noch hören konnte. Nicht selten haben wir dann, wenn wir die Tür aufgemacht haben und rausgeguckt, was da vor sich geht, gesehen, dass... Studierende mit dem Smartphone vor den Türen stehen, einzelne Memes abfotografieren über WhatsApp und andere Social-Media-Kanäle dann mit anderen teilen. so dass ich mir irgendwann die Frage gestellt habe, naja, ich bin nicht sicher, ob das noch ein Meme ist oder haben wir es hier schon mit effektivem Marketing zu tun? Ich glaube, es ist beides. Und nach einiger Zeit haben wir dann auch Feedback bekommen von der studentischen Zielgruppe, die uns dann auch noch einen Sticker neben unserem Meme gemacht haben. Also das ist von uns und das hier ist von Studierenden, die das gesehen haben. Memes waren also für uns doch ein adäquates Mittel für Marketing für das Schreibzentrum. Und nachdem wir dann wussten, okay, die Leute nehmen das zur Kenntnis und die machen da irgendwas mit, die interagieren teilweise sogar mit den Memes und den Smartphones dann, ähm, habe ich mir gedacht, es wäre doch interessant, wenn man mehr über die Rezeption wissen würde und habe dann im Dezember 2017 einen Survey Monkey äh, erstellt und habe mit einem Shortlink und einem QR-Code auf den Türen die Leute dazu eingeladen, bei einer Online-Umfrage freiwillig teilzunehmen und uns zurückzumelden, wie die Memes denn bei der Zielgruppe ankommen. Das war komplett freiwillig. Also die Leute, die teilgenommen haben, die mussten schon einiges an Enthusiasmus für diese Türen mitbringen oder auch Ablehnung, um zu sagen, ich mache halt doch nochmal eine Umfrage mit. Und die Ergebnisse zeige ich Ihnen gleich. Die, Einleitung war, äh, die Einladung zur Umfrage war selbst auch wieder mit einem Meme versehen und äh, neben dem Meme als Eye Catcher war dann der QR-Code und ein Shortlink. 36 Antworten haben wir bekommen. In der Einleitung stand schon, es ist nicht repräsentativ, wir haben auch keine Korrelationen ausgerechnet und sowas, aber wir haben einen Einblick bekommen in die Rezeptionsgewohnheiten der Zielgruppe. Die erste Frage war, wie gefallen dir die Memes des Schreibzentrums an den Türen insgesamt und äh, man sieht, äh, der Mehrheit scheint es ganz gut zu gefallen. Die zweite Frage war, wie viele der Memes sprechen Erfahrungen an, die du selbst beim Schreiben schon gemacht hast. Wie äh, Stefanie Dreifest vorhin gesagt hat, ist unser Anspruch ja auch gewesen, nicht einfach nur spaßige Memes zu machen, sondern Threshold-Concepts der Schreibzentrumsarbeit in Memeform form zu gießen. Und auch hier sehen wir, dass also mehr als die Hälfte der Teilnehmerinnen an der Umfrage sagen, die Memes bilden Erfahrungen ab, die ich selbst schon beim akademischen Schreiben gemacht habe. Wie wahrscheinlich ist es, dass du mit anderen über die Memes des Schreibzentrums redest? Das wäre ja dann Marketing- By Word of Mouth, da sind wir immer noch ein bisschen über die Hälfte der Befragten. Das waren zehn äh, Punkte Lickert von unwahrscheinlich bis wahrscheinlich und wir kommen mit einem gewichteten Durchschnitt von 5,75 raus. Also mehr als die Hälfte gibt an, dass Sie diese Meme-Türen anderen Studierenden gegenüber thematisieren. Und dann wäre die nächste Stufe, nicht nur das darüber reden, sondern wirklich Interaktion mit den Türen durch Smartphones oder so, wie wahrscheinlich ist es, dass du Memes fotografierst und dann übers Internet an Freundinnen und Freunde schickst. Und da sind wir dann bei 5.17 ungefähr die Hälfte. Ungefähr die Hälfte der Befragten verbreiten diese Memes also weiter. Dann war noch eine andere Frage in einem in der Umfrage die Frage nach dem Lieblingsmeme. Es ist wenig überraschend, dass populärkulturelle Referenzen da ganz gut weggekommen sind. Hier haben wir einen Boromir, den sehen wir gleich später nochmal in seiner Funktion. One does not simply. Frau Dreifürst hat es vorhin auch schon angesprochen, aus Herr der Ringe. Der war in unterschiedlichen Formen auf den Türen, ist insgesamt sehr gut angekommen und auch Herr der Ringe, äh, neben Herr der Ringe, Game of, Game of Thrones. Unangefochtener Spitzenreiter bei der Frage nach dem Lieblingsmeme ist allerdings... womit wir dann... Bitte? <lacht> ja. Yeah, yeah. Wir würden als nächstes dann langsam übergehen zur Workshop-Phase, in der Sie dann selbst aktiv werden sollen. Wir haben dazu ein bisschen Material mitgebracht, das wir gerne mit Ihnen gleich noch anschauen würden. Okay, also. Wir versuchen das mal, Also Schreibberatung in a nutshell. Thank <laughs> you. Ja. Werden die irgendwie geteilt? Also, wir konnten das... Und da habe ich mal total begeistert, die Idee, Reflexion in der Klasse durchzuführen, mit, mit Bildern, mit Fotos durch Schülerinnen und Schüler, die kommentiert werden. Das hat mich sehr stark daran erinnert, dass ich das eigentlich wunderbar... Mal haben wir das so ein bisschen offener gestaltet, auch zugelassen und tatsächlich gesagt, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch Memes benutzen, um irgendwie Lernmomente festzuhalten und zu reflektieren und fast alle haben das getan und dabei kamen wirklich ganz, ganz wunderbare Ergebnisse auch Vorgang, das zu tun mit so einem Ergebnis, das trägt tatsächlich zur Reflexion und zum Lernprozess bei. Und insofern würde ich das total empfehlen, auch wie die Anlernende das gemacht hat am Ende des Seminars, des Jahres, wie auch immer, die Studierenden oder Lernenden, kann man sagen, dazu zu animieren, Lernmomente in solche Formen, in so ein Genre zu packen. Das ist nicht lapidar. Und ich glaube, würde ich das tatsächlich auch für sowas wie reflexive Praxis ähm, empfehlen? Kann man auf jeden Fall Also ich glaube, eine, eine Message, die wir vermitteln wollten, ist, dass Memes ein Genre sind und das Genre hat Konventionen und wenn man die Konventionen kennt, dann kann man dieses Genre mitschreiben, durch eigenes Handeln quasi mitprägen. Ähm, Frau Dreifest hat eine Schreibaufgabe gezeigt, wo die Aufgabe sinnvoll in einen Seminarkontext integriert ist und ich glaube, dass wenn man das macht, man auch tendenziell eher kritische Schülerinnen und Schüler, Studierende von Memes ähm, ein Stück weit überzeugen kann. Wir haben in der Umfrage allerdings auch gesehen, dass Studierende relativ schnell dahinter kommen, wenn Memes nur aufgesetzt sind, wenn sie so es gibt eine PowerPoint und da ist eine Folie und da ist ein Meme drin. Und das Meme soll witzig sein. Das ist, glaube ich, nach dieser Umfrage ähm, sagen zu können, nicht äh, das, was Studierende eigentlich erwarten. Also die wollen nicht unterhalten werden, die brauchen nichts Witziges in der Lehre oder so. Wenn es aber gelingt, aus Memes wirklich sinnvolle Lernmomente zu konstruieren. Und wenn denen klar ist, dass sie als Lernende das als Lernmethode ernst nehmen, dann äh, werden auch Studierende das ernst nehmen. kommen ja doch auch viel rum an anderen Hochschulen im deutschsprachigen und auch englischsprachigen Raum. Es gibt es punktuell so kleine Nester. Also zum Beispiel die Uni Konstanz ist der einzige andere Standort, mit dem habe ich zu tun, weil ich mit so Visualisierungsexperten für so Daten da zu tun habe. Und da gibt es die einzige andere tür die ich kenne. Das sind aber No. Die ganze Schreibzentrumskultur kommt aus den USA, ist dort 100 Jahre alt und dort total gang und gäbe, dass man im Writing Center sozusagen sowohl die Lernenden anspricht als auch die Studierenden und sich auch mal mit so ein bisschen abseitigeren in Genres äh, auseinandersetzt. Wir hatten einen Kollegen, ähm, der das Schreibzentrum am auf Riedberg aufgebaut hat, der selber wie funktioniert es mal besser, mal schlechter. Es gibt schon auch Leute, die auch noch von mir, also ist gar nichts für mich, ist auch okay. Ne? Das ist nicht allein selig. Machen. Und jetzt, da Sie es äh, selbst mal ausprobiert haben, vielleicht nochmal die Erinnerung an das ähm, Projekt von der Lernenden, äh, auf das du vorhin schon hingewiesen hast, die Idee mit Counter-Memes zu arbeiten. Sie, Sie haben ja jetzt gesehen, dass allein der visuelle Eindruck von einem Meme weckt schon so... Rezeptionsvorahnungen. Also wenn ich Scumbag Steve sehe, dann weiß ich, das ist jemand, der sich halt auf eine gewisse Art und Weise verhält. Und wenn man jetzt Memes denkt, als Counter-Meme, das heißt, ich nehme Scumbag Steve als visuellen Eindruck, betexte den aber dann so, dass der Text dem ursprünglichen, der ursprünglichen Aussage des Memes entgegenlaufen, dann wird das Ganze kognitiv anspruchsvoll und es kann vielleicht dazu genutzt werden, um Haltungen, Meinungen von Individuen oder ganzen Fachkulturen oder Lernkulturen sichtbar zu machen und damit diskutierbar zu machen. Wenn Sie das in der Schule einsetzen, hier war es jetzt so, die meisten Memes haben sich uns direkt erschlossen. Die, wir hatten eine Reaktion drauf, die meisten musste man nicht erklären. Wenn Sie das mit Schülerinnen und Schülern machen, kann es das sein, dass Sie Memes finden, mit denen sie nichts anfangen können, dann muss das erklärt werden. Dann können sie mit Schülerinnen und Schülern in den Diskurs einsteigen, um äh, diese Memes zu diskutieren und die Haltungen, die dahinterstehen, sichtbar zu machen. Und dann kommt man vielleicht an Wissensbestände ran, die sonst eher nicht handhabbar wären. Das ist mal so eine These. Aber spannend, was <lacht> die wir in einen Ordner gespeichert haben, der heißt Giftfang. Die würden wir nie produzieren. Aber ähm, wie ich gesagt habe, auch manchmal hat es therapeutische Funktionen, wenn man mal Dampf ablassen muss. Ähm, kann man das auch in den Meme packen? Und das ist irgendwie auch ein bisschen. Es ist nicht kriminell und man, man braucht keinen Therapeuten zu bezahlen. Also es ist, hat viele Vorteile. Und um vielleicht das mit dem Schreibzentrum noch irgendwie zu versuchen zu saven. Was wir halt machen im Schreibzentrum ist, wir geben Leuten Methoden weiter. Wir geben Studierenden Methoden weiter, um äh, akademische Schreibaufgaben zu bewältigen. Wir geben Lernenden Methoden weiter, um sinnvolle Schreibaufgaben zu formulieren und sowas. Wir haben einen Werkzeugkoffer mit Methoden. Wir geben den Werkzeugkoffer weiter und Leute müssen dann rausfinden, welche Werkzeuge für welche Anlässe brauchbar sind, um sich dann reflektiert bedienen zu können. Deswegen das Meme, wenn, wenn Sie jetzt durch die Tür rausgehen als Angebot sehen, mit dem Sie im Kopf noch ein bisschen äh, rumspielen können, um abzuklopfen, was der Wert für Fachlehre sein könnte. Dann haben wir unser Ziel, glaube ich,